Hallo lieber David, hallo Zuschauer. Ähm, ich möchte mich bedanken für die Nominierung zum Bierkönig, äh, ne Schneeballsystemkönig, ah, keine Ahnung. Ähm, ja, momentan gehen die Spenden und ich kippe mir Eiswasser über den Kopf, Videos viral. Äh, finde ich ganz gut, ich finde es schön, dass das auf eine ernste Krankheit aufmerksam gemacht wird. Ähm, ich finde es toll, dass sie, dass sie so viele Spender auch, auch generiert hat. Ich finde es schade, dass das für eine Organisation ist, die sehr viel Geld benötigt, um sich selbst zu finanzieren. Ähm, mag auf der einen Seite gerechtfertigt sein, weil, weil durch Stellen bezahlt werden von, von Menschen, die äh, studiert haben und, und auch den, den Titel haben, um so viel Geld zu verdienen. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass was nicht der richtige Verein ist, beziehungsweise nicht die richtige Organisation, um das Geld dort abzulegen. Dementsprechend möchte ich grundsätzlich appellieren, dass ihr euch vielleicht mal in eurer Region umschaut und, und guckt, wer ist denn noch hilfsbedürftig, ähm, bei wem kommt vor allem das Geld an, wenn ich es abgebe. Ich selbst ähm, ja, werde kein Geld spenden, ich werde meine ehrenamtliche Möglichkeit ausschöpfen und werde einer äh, Jugendorganisation eine Webseite bauen. Ich denke, dass die Zeit, die ich dafür benötigen werde, ähm, auch ein, ein sehr guter Ausgleich ist und äh, natürlich die Kommune entlasten wird. Außerdem möchte ich noch an euch appellieren, nicht weiter Eiswasser äh, über eure Köpfe zu kippen. Ähm, ja, egal ob ihr dadurch eine Erkältung kriegt oder nicht, das möchte mir eigentlich total wurscht sein. Die Sache ist aber die, dass auf der Welt ganz viele Menschen kein sauberes Trinkwasser haben. Äh, jedes Jahr sterben 5 Millionen Menschen an den Folgen von, von der Nichtverfügbarkeit von sauberem Wasser. Wir haben weltweit momentan 800 Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Und ich denke, dass es wirklich ungerechtfertigt ist, wenn man mit, dem, ja, wirklich mit der knappen Ressource Wasser so, ähm, ja, so verschwenderisch umgeht. Um, dementsprechend, mir ist es ein großes Anliegen. Um, ja, schaut lieber, was, was ihr bei euch in der, in der Gegend machen könnt. Um, appelliert an eure Freunde mitzumachen und das tue ich hiermit auch. Du mein Freund, du derjenige, der das Video anschaut und vielleicht mit mir nicht befreundet ist, um, tut was. Finde ich echt großartig, aber macht das mit Verstand. Danke.